Hi und willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Asperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge waren wir in der finalen Dungeon von... Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Taka irgendwas. Takaron oder aus irgendwie... Was wird hier? Äh, Takaron, genau. Und ja, wir waren schon ganz am Ende direkt vom finalen boss glaube ich und ja das war für mich ein stichwort irgendwie noch mal hier durch alle stadt hier zu ziehen zu gucken euch ich vielleicht noch irgendwie weiß ich nicht so neben quest oder irgendwelche belohnungen oder irgendwie so was noch irgendwo bekomme und ja wir sind hier in safias und hier ist schon direkt was passiert als ich hier mit diesen kleinen Knirps hier gesprochen habe also ja zeig mal hey es ist juri warte mal kurz ja wir sehen also es aus. Okay. Jo, ich habe darauf gewartet, dass du ein Flynn auftaucht. Wir ja, ich wollte euch das hier geben. Hm, ein interessantes Objekt, so etwas findet man kein Geschäft. Wie ist es denn in der Unterstadt gelandet? Sie schwert gehörte einem berühmten Söldner, der uns vor langer Zeit in der Unterstadt besucht hat. Er kam heute zufällig hier durch, aber es gefiel ihm so sehr, dass er länger Zeit geblieben ist sollte vielleicht besser sagen dass er hier lebte denn was? dass er hat ich sollte vielleicht besser sagen dass er hier lebte denn wir haben ihn am ende als ein von uns betrachtet das ist das erste mal dass ich von so jemanden höre es ist ganz normal dass du von ihm nie gehört dass er fließt die Hauptstadt und zog seines weges bevor du geboren wurdest wohin ist der so ein danach gegangen ich weiß nicht später kam britta und Gildenangehörige, angehörige um nach einem Schwert zu fragen aber wir konnten es nie finden was Meinst du damit, wie konnte denn ein Söldner ohne sein Schwert losziehen? Doch als wir neulich ein wenig aufholten, nachdem in der Hauptstadt das Chaos das gebrochen war, taucht er spät wieder auf. Ich wie kann das sein, vielleicht war es als Geschenk an die Bewohner der Unterstadt für ihre Gastfreundschaft gedacht. Ach, da es selbst <lacht> wieso hat er es denn dann ich selbst gegeben? Wahrscheinlich hat er vor, eines Tages zurückzukehren und um sich zu holen. Falls das stimmt, sollten wir es besser nicht mitnehmen. Habe ich recht? Der Söldner pflegt immer zu sagen, dass Schwerter dafür benutzt werden sollten, Menschen zu beschützen. Ich mache dem nichts aus, wenn ich das Schwert unserer Unterstädter gebe, die den Welt beschützen wollen. Eine Waffe wird ihren Besitzer und nicht umgekehrt. Vielleicht ist es kein purer Zufall, dass das Schwert nach all den Jahren ausgerechnet jetzt wieder auftaucht. Benutze das Schwert, Juri. Du wirst uns allen einen großen Gefallen tun na schön ich werde euch darauf aufpassen danke vergiss nicht jetzt mit finn zu teilen ja schon gut dann sollen wir uns wohl abwechseln so wie früher du kannst es als erster haben juri ist mir recht die schwert bindet die hoffnung und träume aller nicht wahr ja es ist schwerer als es aussieht klei ähm, um solis nach vielen jahren ist das göttliche schwert sein wahrer besitzer beschützt sein volk im kampf irgendwie kann es nur juri ausrüsten also nichts mit teilen anscheinend juri hat den titel hoffnung der stadt und vielleicht auch hoffnung der stadt okay so, das muss jetzt aber unglaublich stark sein kommen kommen kommen oder eine geile fähigkeit haben ähm, es ist so unglaublich schwächer als das andere, aber ist einmal bekommen. Man kann hat zweiter oder oh, ist cool. Nee, nicht mehr in okay. Ich werde eine Explosion ist okay. Habe ich noch wieder was hier zum Lernen, aber irgendwie kann nur Juri hat ausrüsten was hat so da ist es am schönsten. Okay. okay muss doch ja vor dem finalen kampf werden ihr ja noch viele sachen irgendwie aktiviert dann sollte man da als nächstes hingehen Eben nur für So, nee, So, das ne? sogar vorbei. <lacht> Gut, äh ja dann werde ich hier wohl wahrscheinlich wieder durch die gegend latschen mit allen möglichen leuten reden wenn irgendwas aufploppt dann sage ich euch bescheid ne? ihr kennt den dreh langsam ne? das wird ja hoffentlich weil nicht das letzte oder vorletzte mal sein ich nehme an nachdem wir das spiel durchgespielt haben sind wahrscheinlich auch noch mal irgendwie sachen irgendwie irgendwo aufgetaucht die wir machen können ne? ich weiß es nicht das wird dann wahrscheinlich ein zum mal sein, wo wollte ich die ganze welt rennen und muss noch mal umschauen so hat sich ja gelohnt Ich habe eine plauderei und eine neue waffe bekommen also da ist ja schon mal was und dann sehe ich euch wenn ich euch als nächstes was gefunden habe und ja also bis gleich so ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen kopfschmerzen und ja ich glaube das wird jetzt nicht besser wenn ich das hier mache also ja äh... Also ja, wir haben ja äh, Petty jetzt hier als ähm, Ausrüstung für Repeat. Deswegen, wenn ich jetzt noch wüsste, welcher Kurs da war, ne? Ich glaube, der siebte war das schon, ne? Wo wir äh, Petty als Charakter hatten. Ja, gut. Äh, wie spielt man das Spiel nochmal? Okay, nochmal neu. Mit Kreis äh, tut man, tut man laufen. Okay, ich merke gerade, dass der einfache, der einfache Dingen hier, der einfache fahrt Also ja, gut, Gott sei Dank. Ich weiß noch nicht mal, ob ich irgendwie eine Bestzeit oder so machen muss. Ist irgendwie immer noch nicht so klar, aber ja, was soll es Wird schon gehen irgendwie. Äh, äh. So, ich tue erstmal alles hier verfehlen, so muss das ne? ja. Ja, super. Der Kurs ist eigentlich voll einfach, ne finde ich jetzt. Wie habe ich das schon wieder? Oh. Ja, noch mal neu. Ich will ja nicht irgendwie zum zweiten oder zum dritten Mal machen oder so. Deswegen ja, noch mal etwas nicht in einen durchlauf damit ich das nie wieder machen muss hoffentlich so. mal ein bisschen abbremsen und so ja, vielleicht mal eine gute idee so das habe ich erreicht jetzt ja. ja, gibt es einfach nicht mehr wie ne? muss das halt so punktgenau treffen ne? Au. So. ich weiß nicht l1 gut das wollte ich nicht erreichen oh. nicht treffen nicht ist schon was ich meine so also, ja und dann geht die steuerung wieder andersrum ne? oh. schwierig so auch ich mag es nicht mag es überhaupt nicht da ja, zum glück hat nur dieser einfache oh, ich habe mal erreicht geil gut ah. jetzt müssen wir ein kostüm bekommen für patty ich halt irgendwie übrigens voll lustig, dass Petty auf dem Kopf von Repeat drauf sitzt. Aber <lacht> so, fehlen uns jetzt eigentlich noch. Flynn fehlt uns noch und ich glaube Raven. Ne? Ich kann mir lieber vorstellen, wie du auf Repeats Rücken sitzt und ihn gegen jegliche Bedrohung verteidigst. Ja, der ne, Petty müsste eigentlich perfekt auf ihn aufpassen. Ne? Jawohl, Repeat und ich wissen genau, warum es wichtig ist, im Rudel unterwegs zu sein. Wow, wow im rudel unterwegs worden mit besten freunden ja man braucht jemanden der einen den rücken frei selbst auf der piste du hast völlig recht dank für die inspiration du kannst das hier haben sehr freundlich ich ziehe es gleich an schnee <lacht> schneemann ja das ist das design für einen schneekreatur naja sie ist winterlich das erkenne ich an und sie sieht aus wie aus schnee aber es ist heißer als Hades Dame im Schnee kommt vorbei, helft uns noch mal. So, ich müsste nur noch diese zwei letzten Puppen hier finden Irgendwann, ne? ähm, so ja, <lacht> ob Wind oder Schnee. Sie steht fest, steht ein Lächeln auf den Lippen, aber soweit der Regentropfen fällt, ist sie verschwunden. Ähm, okay, ich habe gerade mir so aufgefallen, ich habe die Titel von den Beiden kollegen ja noch nicht gelesen die wir letztes bekommen haben das da schon eine ja, hoffnung der stadt so viele hoffnungen hängen an deinen erfolg wenn du das last nur jemanden teilen könntest ja da haben wir ja noch jemanden ne? äh, die die probleme der stadt anzuvertrauen war keine einstellung entscheidung aber es wird schon klappen so ich glaube glaube ich noch gar nicht drauf irgendwie angesprochen aber wir sind alle level 70 das war glaube ich im letzten part noch nicht so ne? und äh, ja, ich habe ich habe das mal irgendwie so scherzhaft irgendwie so erwähnt. Letztes Mal, dass ich irgendwie Flynn mal kaputt hauen soll und dann die anderen Charaktere einfach leveln soll, damit er nicht seinen Vorsprung noch weiter äh, irgendwie rausholt in Erfahrungspunkte und so. Und ja, ich habe das sogar gemacht. Ich habe für den Kampf geschickt, habe den äh, ja gelassen damit er keine Erfahrungspunkte bekommt und die anderen Charaktere alle gelevelt. Deswegen sind jetzt alle auf Level 70. Ich kann jetzt jeden Charakter nehmen, den ich will. Und irgendwie Angst haben, dass irgendjemand hier ähm, ja einen riesigen Vorsprung hat, weil das ist mir wichtig und ja, wir sind jetzt alle auf dem gleichen Level. Ich will ehrlich gesagt nicht über Level 70 gehen im finalen Bosskampf. Also hoffe ich mal, dass ich irgendwie nicht irgendwie so kampfmäßig nur irgendwie was finde oder so in meiner Nebenquest-Suche, weil ich glaube, ich bin schon zu hoch gelevelt irgendwie hier gucken wir uns mal Zagi an der war weil nicht was ist er? er ist level 62 gewesen ne? ich meine das ist ich nehme jetzt mal an level 65 wird der finale boss aber 65 ist meistens immer so das level der finalen bosse in den tales aufspielen und ich bin schon fünf level höher das ist schon mal kacke also was machen ne? ist jetzt auch nicht mehr so wichtig ne? ich bin schon ein jahr lang an diesem spiel dran ich muss jetzt mal irgendwann beenden also ja 200 spielstunden übrigens so in flinz zimmer war übrigens immer noch nichts ich bin jetzt schon fünf sechs mal hingegangen an verschiedenen äh, zeitpunkten im spiel ne? und in flinz zimmer war irgendwie nie irgendwie was nie eine cutscene oder irgendwas ein skid keine ahnung was ich ein bisschen enttäuschend fand also ja gut ja, das war es dann ich sehe euch wenn ich wieder irgendwas finde also bis gleich oh. was habt ihr denn gerade hm? oh, wenn das nicht die hellmutige Vesperia ist oh Nomis die scheint es äh, gut zu gehen wir haben uns auch um nicht gemacht ja wie ihr seht bin ich wieder vollkommen gesund das ist gut was machst du denn hier mit diesen Magiern ich habe eine Waffe aus dem Immerlicht gefertigt, das du mir besorgt hast. Jetzt versuche ich, diese Magier dazu zu bringen, eine Formel darauf anzuwenden. Ich freue mich sehr darauf, mit Immerlicht arbeiten zu können. ein Metall hat Immerlicht einen unglaublich hohen eher leitwert Der eher leitwert der gibt doch an, wie gut er leiten kann, oder? Ja, das ist, boah, das war ein bisschen offensichtlich. Also boah, egal ja bei Waffen mit hohem Leitwert haben Formeln eine stärkere Wirkung, das bedeutet mächtigere angriffe. Wir werden versuchen die Geisterformel anzuwenden, die wir kürzlich entwickelt haben. Wenn die gespeicherte Energie als magie freigesetzt wird, müssen sie um ein Vielfaches stärker sein als magie aus er ich wollte jetzt bei einer ether sagen eine technik mit der schwert und magie vereint werden sehr scharfsinnig ja nun denn wenn ihr bereit seid ja natürlich Dich. Oh, es strahlt eine wahnsinn Stärke aus. Weißt ich dass sich der spiele wohl in diese Klinge wiederhergestellt. Jetzt muss ich jemanden finden, der das Schwert verwenden kann. Dann würden wir auch gerne protokollieren, wie groß die Wirkung der Geistermagie auf die Waffe ist. Ach ja, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person für den Job. Du meinst mich? ob du nicht auch, dass diese Waffe gut zu der passen würde? Und du könntest auch noch genaue Daten aufzeichnen. Es gibt wirklich niemanden, der besser dafür geeignet wäre. Das stimmt schon, aber wie wäre es euch, wenn du es verwenden würdest? Wir haben wohl keine Wahl. Wenn der Kunde selbst es so will, müssen wir die Waffe diese Verrückten überlassen. Ich sehe auch, der hat jetzt hier so eine Peitsche, glaube ich, in der Hand. Das ist... Warum ist das Ding jetzt auf einmal so steif? Was? Man merkt, wie stark es ist, wenn man es bloß in den Händen hält, nicht wahr? Wir würden diese Waffe lieben gern ausprobieren. Natürlich, ich würde mich freuen, wenn ihr sie im Kampf einsetzen könntet. Das würde euch den Ruf unserer Gilde fördern. Dann wird der Name der Seenschmiede wieder weltberühmt. Die beste Handwerker werden sich aus anschließen wollen. Damit wäre uns allen geholfen. Ja. Das Schwert hat es dir wohl angetan. Gehen wir. Efeuklinge, ein verfluchtes, böses Schwert. Weißt du, das ist ein gewöhnlicher namen des Besitzers, nope. so. aber du standst hier so okay. Ich dachte, du hast außerdem Efeu Klinge, aber das ist eine Peitsche. Die wird doch nicht stärker sein als Geist 4 mmh. und die Wirkung eines Professors zu erhöhen. Okay, damit hat sie dann maximale TP. 690 670 und jetzt das hier hat stärkere Magie. Das ist eigentlich genau umgekehrt. hat ja, Geist 4: Das heißt, hier können wir, weiß ich nicht, Geist 2 oder 1 vielleicht entfernen. Boom, boom. Ja, guck mal, mal wieder ein paar Sachen hier, die wir spendieren können. punktemäßig. mäßig mache ich auf Screen gut dann war es das hier, glaube ich. In Hallo, ne? außer passiert noch was, wenn ich hier rausgehe oder so, aber ich glaube nicht. Ich habe hier mit ihnen geredet. Jetzt sonst nichts anderes, glaube ich. Hoffe ich, außer der Typ hier. Gut, dann sehe ich euch, wenn ich wieder was finde. Also bis gleich. So, Leute, ich glaube, ich habe das letzte Buch gefunden. Ne? Guck mal, hier prüfen ja <lacht> wollte schon sagen, ich konnte dieses Bücheregal untersuchen und ja, irgendwie habe ich mir gedacht, ich habe mir noch so, weiß nicht, so vor ein paar Minuten habe ich mich nur so gewundert, so, da ist mir noch so eingefallen, ja, warte mal, mir fehlt doch noch dieses eine Buch, wo kriege ich das her, ey? Und ja, wir haben was, nehme ich an. Ja, kein Zweifel, das sind die Überlegungen zum Duft des Meeres. Oh, ihr habt interesse an meine autobiografie wollte ja auch versuchen noch vorher sehr geld zu bekommen und du hast das geschrieben was zum Oh, ich meine können wir es haben ohne umschweife direkt zur sache wie immer <lacht> ich verwundere deinen freimut du kannst das buch haben wenn du willst dieses aufmerksam du könntest was lernen danke das wird mir gute Dienste leisten Na sowas erst das interesse an meiner lebensgeschichte dann dankswort von dir veränderungen liegen in der luft so, das wäre dann das Mary Kaufmann. Okay. Gut, dann hast du also endlich alles zusammen. Ja, ich habe alle fünf gefunden. Jetzt kann ich zur Prüfung antreten. Die ganze Welt nach ein paar Büchern durchsuchen. Was für eine schräge Prüfung! Oh, die eigentliche Prüfung hat ja noch gar nicht begonnen. Es gibt einen schriftlichen Test, mit dem man die Bücher als Nachschlagewerk verwenden muss. Ach, wenn ich bloß an Prüfung denke, sperrt mir schon der Kopf. Möchtest du es nicht versuchen? Einfach um zu sehen, wie du abschneidest. Ne, ich hätte da keine Chance. Außerdem ist mir dieses komische Titel sowieso schnurz. Ja, wenn man die Entitel gibt, könnte man ebenso gut Perlen für die Säue werfen. Hey, hast du mich gerade eine Sau genannt? Cool, alles klar. Das heißt, wir können in Namco Island hier diese äh, diese Dings ja Prüfung abschließen endlich da gehen wir sowieso irgendwann hin also ja ähm, du okay. so ein rest der stadt habe ich noch gar nicht erkundet ich weiß ja nicht ich habe so den verdacht dass hier ja wie heißen die noch mal gauch und Droid, das hier vielleicht eine katzen kommt weil die kommen ja irgendwie hier von diesen weisen aus oder so ne? und wir haben die ja erledigt und vielleicht sind die jetzt noch mal hingegangen oder so vielleicht kommt jetzt hier eine katzene oder so würde ich jetzt mal raten nein alles klar Schade, <lacht> weil ich nehme jetzt mal nicht an, die verschwinden jetzt einfach auf dem mal wiedersehen, ne? weil also nicht. während etwas abruptes, etwas abrupter Abschied irgendwie, fände ich jetzt. Wir waren noch relativ irgendwie angepisst hier von uns, ne. Wir haben den hier, ich glaube, was haben wir den noch mal gegeben? irgendwas von Jäger ne? so ein Spiegel glaube ich und äh, die haben uns ja halt den Bogen dann dafür gegeben für raven und sind halt einfach abgehauen und waren irgendwann auch irgendwie wütend glaube ich ein bisschen also wurde noch nicht resolviert irgendwie die situation deswegen denke ich mir mal da kommt vielleicht irgendwann noch mal was aber anscheinend noch nicht jetzt oder überhaupt nicht jedenfalls nicht hier <lacht> keine ahnung Vielleicht, ich habe ja immer noch den im verdacht nach nachdem wir irgendwie den finalen boss erledigt haben dass sich noch mal einige sachen hier ändern und dann immer noch so die allerletzten sachen hier noch ausgelöst werden ne? und ich denke mir auch mal ich hoffe das wird auch der fall sein dass ich weiß nicht wenn wir irgendwie einen optionalen boss sogar so erledigen dass der Finale Boss irgendwie hochgelevelt wird, weil ist auch in Tales of Graces in äh, Tales of der und so was alles gewesen Also, was irgendwie ein optionaler Boss erledigt, danach ist der finale Boss noch stärker gewesen. Also, nicht da habe ich gar nicht geschafft. Übrigens, ne? da wollte ich auch mal irgendwann machen. In Tales of Serie, aber weiß nicht der finale Boss war Level 200, hat mir ja voll auf die Mütze gegeben. Ich war auch schon Level 200, ich hatte immer noch keine Chance gegen den. also ja so zu stark muss das dann nicht sein ne? aber schauen soll jetzt übrigens nichts na ne? gut dann sehe ich euch wieder wenn ich irgendwo was hier gefunden habe ne? also bis gleich ne ciao. Hm. alles klar ich bin ein bisschen nach links gelaufen und ja da kam eine cutscene ich hatte die aufnahmen gerade nicht am laufen habe deswegen übersprungen und dann hat ein kampf begonnen also <lacht> Äh, ja, muss ich das Spiel nochmal neu starten, weil ich natürlich nicht den Kampf sehen wollte ohne euch. Und ich habe aber so ungefähr gesehen, welche Charaktere da standen. Deswegen habe ich ja dementsprechend mein Team geändert. Und ja, ich habe Repeat zum Clown mitgenommen, Carol, weil ich gesehen habe, welche Charaktere da waren. Flynn, damit wir endlich mal, mal von Flynn sehen hier und ja, es zum Heilen. Ähm ich hoffe, wir bekommen nicht ähm, so viel Erfahrungspunkte, aber noch mal hochleveln, weil ich will gerne auf Level 70 bleiben. Ich will nicht noch unnötig stärker werden, aber mal schauen. Ja, gut, dann gehen wir mal hin und gucken uns mal an. Hier sieht man noch niemanden, aber ja, jetzt kommt eine Katze. Das sind die Jagdklingen was man Männer machen die da. Hast du das Monster freigelassen? Das war halb tot. Ich konnte bei seinem Leiden nicht einfach zusehen. Sage dem Schwur auf. Monster sind böse und wir jagen das Böse. Du erinnerst dich also. Und doch hast du den Schwur gebrochen. Darauf steht die Torstrafe. Stimmt doch, oder was Du machst Witze. Nimm seinen Arm. Nein, nein halt ihn hier hin F vorsichtig was der menker machst du da das ist viel zu heftig alles was er getan war ein monster frei zu lassen ein monster dem jetzt freisteht jemanden zu verletzen oder zu töten bist du das blut an deinen händen ja aber du hast doch umso mehr unrecht wenn du äh, willst gerade was denn du willst gerade selbst jemanden verletzen du kleiner schisser ist das die Gilde, die du beigetreten bist, nachdem wir dich rausgeschmissen haben? Ha! Die werden, äh, die werde ich beibringen, was du davon lasst uns bei und anderen Gilden schlecht zu reden. Nicht so schnell heißen Was? Wieso nicht? Das ist schon das zweite Mal, dass ihr eure hübschen Näschen in unsere Angelegenheiten eingesteckt habt. Oh Gott. Wenn ihr weiterhin so die Klappe aufreißt, dann stellt lieber sicher, dass ihr meine Sprache spricht. Zeigt mir aus welchen Holz ihr geschnitzt seid. Tja, das ist mal ein Angebot, das wir nicht ablehnen können. Pass auf, der Boss, Klint, meinte ich, ist unfassbar stark. Ich weiß, ich habe vor einer Weile gesehen, wie ein Monster mit einem niedergestreckt hat. Aber wir sind seither selbst weit gekommen. Wir kriegen das hin. Niemand soll es wagen, sich äh, mir in den Weg zu stellen. Okay, wir kämpfen nur gegen dich. Alles klar, dann komm mal her. Bosskampfmusik. Level 60, okay geht auch bestimmt noch. Dann, äh, komm mal ja, äh, wird schon. auch Au. Ja, ich glaube, wir sind stark genug. da wir sind zehn Level höher. Natürlich war stark genug. Wer weiß, weil ich den Kampf schneller machen können Später, Romeo, es war nicht so gebracht so, ich müsste ja eigentlich mit Carol kämpfen, ne? dafür irgendwie mehr passen, aber das ja. wir haben, glaube ich, von Flynn noch gar nicht die Art gesehen. Ne? Ich glaube als, äh, als wir gegen Film gekämpft haben, da haben wir seine Art gesehen, aber wir haben die noch nie eingesetzt. Deswegen machen wir das mal. Vielleicht ne? schon, habe ich, war erstmal mal bisher seine ja ausbaut, der hat doch bestimmt eine. Ne? Und dann auch ich meine. So, komm Ich habe den schon 100.000 abgezogen, Wird viel zu stark sein für den finalen Boss, Okay, muss man einfach mal einen links einsetzen, ey. eben einen oben. da. Jetzt kommt der mit seinem Überlimmert, taut mich weg im letzten Moment. Pass auf. Mystische Art. Sag. Hast du keine Mystische Art, lege Enttäuschend. Aber ich wünschte, ich wäre ein bisschen schwächer. wäre der Kampf ein bisschen mehr eine Herausforderung. Ich tue ein geilen Volk, zerpflücken. Ah, toll. Okay, der, der geht noch nicht mal ins Überlimit oder irgendwie so was. kommt schon. Ich bin nicht ins Überlimit, auch nicht wenn ich dich in Ruhe lasse oder so. Nicht. Dann machen wir die eben kalt. Jetzt macht er Überleben das ist klar. weil ist er ja so gut wie tot. Ich hätte gerne eine Mystikart oder irgendwie so was gesehen. Ne? Geht 3.500 Erfahrungspunkte. Das ist wahrscheinlich, weil der irgendwie so niedrigen Level war, ne? Im Vergleich zu uns. Ja, okay. Ja, etwas antiklimatik aber was als uh, wir haben es geschafft okay ja er war nein war er nicht habe ich doch gesagt ja. was du hast noch nicht genug <lacht> Boss. Mir gefällt nicht, wie laut er lacht. Ja, ihr könnt gehen. Das mir das Leben rettet. Danke, äh, Carol, richtig. Kein Problem, aber was hast du jetzt vor? Zu den Jahr klingen kannst du nicht mehr zurück. Ich gehe wohl erstmal wieder zurück aufs Land, und helfe auf der Farm. Da überlege ich mir, was als nächstes kommt. Nein, tust nicht. Nehmt es. Was ist denn? da steht. Ich warte am Kolosseum. Wow, und ich dachte, er wäre nur am Kämpfen gegen Monster interessiert. Ich schätze, er glaubt nur, dass wir so stark sind wie die Monster, die er bekämpft. Ja, vielleicht bedeutet es, dass er eine Reform will Hoffentlich, weil der Kampf war ein bisschen zu einfach. Könnte sein. So oder so. Sollten wir erstmal einen Kopf freikriegen und spannen. In diesem Zustand können wir nicht kämpfen. Ja, da hast du recht. Ja, also, schon wieder so ein Brief. Ich warte am Kolossum. Ah, okay. Höher, weiter, besser. Muss ich doch, da kommt wieder ein Skit. 人々のためにはもっと自分自身を<笑> Ja, ja, ich glaube hier irgendwo waren speicherpunkt da ne? äh, <lacht> ja, weiß man wie erkennt ja, man schon wieder wie ich mich hier im, im spiel auskenne ähm, diese briefe äh, herausforderungsbriefe ja klingen das war anderes ne? ja, oder ich habe noch mehr davon hier. Herausforderung: Klaue ist nichts mit Drache zu heißt halt, Ich kann all diese Charaktere dann noch mal im Kolosseum irgendwann bekämpfen oder so. das wäre doch mal geil. Da ich weiter am Kolosseum Äh klingen heißen und dann äh, als gegen die beiden kann ich dann kämpfen. Da waren die anderen beiden, ne? Flynn, Gouch und Druid, drei. Gouch und droid So. Also kann ich gegen all die Charaktere kämpfen, aber Wie soll ich denn gegen Flynn kämpfen? weiß wenn der in meiner Gruppe ist? Nein, du verstehst nicht. Ich bin du. Na gut, ähm, also ich hoffe das funktioniert dann so dass wir die im kurs hier noch mal kämpfen können ne? und dann würde ich wahrscheinlich noch mal irgendwie weiß ich gegen den irgendwann kämpfen der ist dann hoffentlich ein bisschen höher gelevelt und ich nicht so hoch also ja damit der kampf nicht so eine so ein klacks wird wie äh, jetzt gerade so hat 93 prozent jawohl vielleicht kriege ich darauf 100 Prozent, ich weiß nicht. Egal, wir sehen uns jedenfalls, wenn ich wieder was gefunden habe. Also bis gleich. Okay, in eins dieser Häuser irgendwie ganz oben links am Ende, fast von diesem Gebiet, habe ich hier noch drei Mannequins gesehen und ja, gefunden meine ich. Und ja, die reden über was? Was dieser eine Typ mit diesen, wenn ich sägen Arm oder so irgendwelche der hatte irgendwann am Arm, keine Ahnung. Seit wir war verloren haben, sind wir echt übel dran. Der Blut ist sogar aus dem fünf meister geworfen worden. Der Boss, die Stadt nicht an einen äh, Alexei verkauft, hätten unsere Gilde hier einen respektablen Stützpunkt. Dank Alexei's verdammte Blast-Experiment stecken wir jetzt in diesen elenden Ruinen fest. Wenigstens haben wir ein gutes Beutstück, den Schwert vom verdammten Drachenreiter. Der Schwert soll ziemlich brünt sein. Der altmann bei der Schmiede hat das gesagt. Hallöchen. Der wagt es unser Versteck zu betreten, Moment. Bist du nicht Barbos der Speer? Warte mal, diese Kinder, das sind die Rotznasen, die den Boss bei der Gasefaust besiegt haben. Was wir haben, nichts verbrochen. Alles, was wir getan haben, war auf Befehl von unserem Boss. Mist nichts weg hier. Augenblick, lass den Speer hier. Warum der gehört ein unserer Mitglieder? Ihr könnt ihn nicht behalten. Ihr beiden zu halle nein der sperr gehört uns Was ist los seid ihr bereit um ihn zu kämpfen verdammt Ja, bitte wirklich Du gibst sie mir das ist der sperr der all die Blastias zerstört hat er ist sehr wichtig oder hast du nicht nach ihm gesucht das ist der sperr meines eides das ist alles dass ich meine mission mit baul fortsetzen werde egal äh, ob niemand uns versteht egal wie schwer es wird ich habe ihm, ich habe auf den schwer geschworen das symbol des bundes zwischen baul und mir er ist also wirklich wichtig du wolltest den versuch einfach aufgeben ihn zurückzubekommen dank euch allen habe ich gelernt dass man auch ohne physische symbole einen bund mit jemandem eingehen kann aber schon die Gefühl, die ein wichtig sind sollte man nie verdrängen müssen du darfst sie nicht aufgeben tut mir leid Judy, ich glaube nicht dass du dich entschuldigen musst Du hast recht. Danke, Rita. Ich da rede, wer ist mir einfach so ausgerutscht. Im Ernst, danke. Äh, Brionak, ein göttlicher Speer, der seinen Besitzer in Sieg bringt. Der sperr kann alles durchstoßen. So, und ja, äh, hier war auch die ganze Zeit ein Skit aufgeploppt, die ich noch nicht äh, angeguckt habe. Also hier bitte, der Anführer der Jagdherausforderung. 俺2つ目だぜ。でも今回はボスのだねえ Busto. Mumm, Mumm, Mumm, Mumm, Mumm, ich frage mich nur immer ob noch, wie das dann ungefähr ablaufen wird. Kann ich dann, weiß ich nicht, einfach wählen hier, so wie in Kingdom Hearts hier, weiß ich nicht, wo gegen Sephiroth und so kämpfen konnte es hier, Platinium Runde und so. So, ähm, kann ich dann einfach die dann auswählen oder so und dann gegen die kämpfen. Wow, der ist stärker gibt mir nicht einen einzigen Punkt magischer Angriff, aber das ist ja vollkommen egal eigentlich, ne. Nur Combo 3 für einen Luftangriff drei weitere Treffer hinzu, aber während des Sprungs erlitten einen Treffer von den Tauben. Ja, okay, das sind eigentlich voll blöde aber warum nicht? Haben wir schon, weil nicht, drei neue Waffen bekommen, unseren Kommen wir jetzt hier von jedem Charakter irgendwie ultimative Waffen oder so? Wäre nicht schlecht, so direkt vom finalen Kampf, damit wir den finalen Kampf noch einfacher machen. Ne? Ich habe so ein Gefühl, äh, den finalen Boss fegen war ohne Probleme weg. Jetzt schon äh, was soll ich dann machen, soll ich meine ich mit schwächeren Klamotten dann in den Bosskampf reingehen? Nee, ne? die geben mir die Option, hat hier alles zu machen. Also mache ich das auch ne? Weiß gar nicht, wieso ich so überlevelt bin. Eigentlich, ich tue die ganzen Sachen hier lernen, halt, ne? aber da tue ich ja eigentlich nur machen, um äh, äh, keine Ahnung, daran da konnte man noch den Rest hier zusammen mich nicht noch mal extra schneiden. Muss vielleicht hier ist schon mal nichts. Also ich, ich tue jedenfalls nicht irgendwie absichtlich hochleveln oder so, ne? Finde ich jetzt für Droid und Gauch habe ich glaube ich ein bisschen hoch trainiert auf Level 65. Aber das ist auch irgendwie so so bekommen irgendwie halt muss hier und da mal gegen ein paar Monster kämpfen, um bestimmte Sachen irgendwie hier zu bekommen von denen. Und äh, sonst habe ich immer gegen die schwächsten Monster hier im Spiel gekämpft, einfach nur um schnell Links zu bekommen, um schnell äh, Fertigkeitspunkte zu bekommen. Wie kommt ich jetzt wieder runter? also hm. Hm. Hm. Hm. So hier. Dann muss ich aber noch mal rein mich nach rechts erschießen lassen oder ist noch so ein Ding und ja dann sind wir hier auffällig so. so hier ist aber nichts mehr ne? nee, ich glaube nicht noch hier ist noch nee, da kann ich nicht rein gut dann weil nicht da angreift, glaube ich der nächste halt ne? Gucken wir, ob da was passiert also ich bedanke mich ne, ich bedanke mich noch nicht wir sehen uns dann gleich wenn wir passiert also bis gleich so irgendwas passiert hier wenn ich hier in diesen dingen hier reinlaufe wo angeblich eine formel drin ist ne? ähm, ich bin im oder oh, sieht man jetzt gar nicht Versucht gott steht da nur ich bin in dem dritten dingen die Desia, er krenet sie und ich habe die beiden hier schon abgegrast bin auch immer zu diesem punkt hingelaufen und weil ich den boden konnte man untersuchen ich weiß nicht mehr ob man das schon vorher auch konnte und jedes mal äh, hat unser charakter gesagt oh, da ist eine formel die aber irgendwie nicht reagiert oder aktiviert werden kann und so und ja jetzt bin ich in dem dritten Ding hier und irgendwas passiert jetzt wenn ich hingehe also boom. Oder wenn ich da prüfe <lacht> stimmt was für eine formel ist das Warte, ich schlage es nach sieht aus wie eine art von Teleporttechnik, die aus der mode gekommen ist was macht eine formel denn hier? eins ist sicher irgendjemand war hier und wenn so tief in einem er kräne eine formel ist dann muss dieser ort wichtig sein sie an der alte mann hat es doch drauf das Siegel ist auf jeden Fall sehr komplex, zumindest schwierig genug, um Anfänger aufzuhalten. Was soll das denn heißen? Noch drauf. Also kannst du es knacken. das aber gehört, dass ich Anfänger sagt, oder? Gib mir einen Moment. Es springt aber nicht gleich irgendwas Furchterregendes hervor, oder? Wir werden sehen. Ich wette, es verbirgt einen ordentlichen Schatz. Na, ah, das wäre schön, oder? Ich hab's. Ugh. rita kommt schon die hinterher und sagen wir sollen dann schatz komme ich die hat doch gesagt da ist ein teleporter Rita ist alles in ordnung mir geht's gut Wo sind wir ja ich sehe immer noch viel aber also können wir nicht weit von dort der formel entfernt sein die formel ja die ganze eher fließt in richtung des punkts in der mitte das muss bedeuten. Darüber ist irgendwas, Freunde. Ist das ein Schwert? Von mir aus werden wir es nie erkennen. Gehen wir hin und sehen nach. Okay. machen wir mal. Da ist ein Speicherpunkt. Cool. Hier ist ein Schwert. Die sind überall Schwerter. Oh Gott, da wartet doch sicher irgendein Bosskampf oder so, ne? Warte mal, komme ich so zurück zu den, komme ich so zu den anderen dingern hin jetzt? Kann ich natürlich nicht nachgucken. schauen ne? schon. Äh, ja, wenn er jetzt zum Boss kommt, dann weiß ich nicht, was ich machen soll, weil ich nicht überleveln will. Ne? Aber ich habe, glaube ich, eine eine Lösung, um mir den finalen Boss nicht zu vereinfachen. Und zwar. Wir haben wir ja noch Folgendes hier. Wo ist it? Hier. Halber Schaden, viertel schaden und so. Ich glaube, die Dinger werde ich dann aktivieren. Ich glaube, jeder Charakter hat die auch, ne? Und ja, wenn ich die Dinger alle aktiviere, dann... Ja, doch, er hat das auch. Ich nehme an, jeder Charakter hat das. Wenn ich die dinge aktiviere, dann, ja, mache ich halt weniger Schaden. Ey. Das heißt, ich feg den finalen Boss nicht so einfach weg oder so. Also, das bedeutet, ich kann mich ein bisschen schwächer machen zur Not, damit die Herausforderung nicht flöten geht, was mich irgendwie ein bisschen besorgt, weil die letzten Kämpfe, die wir gemacht haben, der letzte Bosskampf hier gegen diesen Anführer von ich vergesse schon wieder den namen von der cloud des leviathans oder nee keine ahnung wo Carol halt dazu gehört ich vergesse immer wieder den namen von denen ja den haben wir ja vollkommen weggefegt ne? und ja damit uns nicht so was noch einmal passiert würde ich sagen äh, wir können eigentlich so hoch wie möglich solange wir diese fähigkeiten hier die ganze zeit haben äh, können wir uns immer wieder ein bisschen verkrüppeln und ja den kampf einfacher machen also ja. So, was passiert jetzt? Ich wie viele Schwerter sind denn hier? Das erinnert mich an Sophia. Oder dass sich das Schwert dort nicht nur an einen Fleck versammelt haben. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Da ist es. Das muss es sein. Das sieht man allein an der Form. So sieht äh, und also aus. Willst du uns auch erleuchten? Es ist Rad querion das Schwert des Gebets. Ach du meine Güte, er hat recht. Ah, richtig. Hiska und Schastel haben danach gesucht, oder? Es zeigt sogar das Abbild der Göttin. Da hat... <lacht> In der Verbindung abge... na oh ja, ich sehe es sogar. Das ist so eine Frau. <lacht> Sieht irgendwie komisch aus. Ich kann nicht fassen, dass ich es vergessen hatte. Ich weiß noch, dass ich sofort sah, als ich den Rittern beigetreten bin. Ich habe es nur einmal gesehen, aber ich schämte mich trotzdem. Warum ist das Ganze hier draußen? Was ist das? Das weiß ich? ich. spiel nicht mit Puppen. Das war Petty. Lass das. Ist, die Sache ist ernst. Ist das ein Golem? Diente der eher dieser Formel dazu, dieser Formal dazu, diese Blast zum Leben zu erwecken? Ist zum Henker! Ist das das Schwert, wurde überhaupt nicht gestohlen? Weniger reden, mehr kämpfen. Es kommt auf und zu. Ich glaube, kam nicht so weit auch in auf der Abyss vor. Schwerttänzer, genau. Ich habe nicht ein gutes Team gerade aus Level 50 das wird, glaube ich, ein bisschen einfach Schattenzahn plus 1. Oh, cool. Hatte ich den schon? Ja, ne. Komm, komm, Schattenzahn. Schattenzahn plus 1. Boah. Wird bestimmt nichts Aktuelles sein. Das Ding ist Level 50. Und das hat für links eine Waffe. Ich irgendwie sofort gedacht, es könnte Dings sein für... für Repeat, aber anscheinend nicht. 100.000 AP ist viel für 50. Glaub, Dings hatte nicht so viel AP. Letzter Typ hier immer gekämpft haben da so, geht natürlich wieder hier voll die herausforderung flöten wir so viel schaden machen aber was soll ja, komm ja, aber level 50 ey. hätte ich ja schon viel früher gehen sollen selbst wenn ich jetzt irgendwie Ja, trotzdem das wäre schon lange irgendwie unterlevelt gewesen hat wie ich also level 50 ich weiß ich war schon ich bin schon seit langem hier über level 60 also. ja, er gibt uns jetzt dann doch ein ganz kleines bisschen ja Aber wenn er halt so wie intensiv da bis ist dann müssen wir den bestimmt mehrmals bekämpfen ich hoffe dann wird er auch immer stärker 50 ist wenn wir wahrscheinlich nicht viel Erfahrungspunkte kriegen das heißt leveln werden wir ja auch nicht hoffentlich so ist das glaube ich in den Tests auch spielen wenn man irgendwie weil nicht 20 level höher ist oder so ja, nicht mal ich glaube schon fünf level höher oder so dann bekommt man ja fast gar keine erfahrungspunkte mehr bei dings ja auch so beim anführer hier, gegen die mal letztens gekämpft haben aber auch voll wenig erfahrungspunkte bekommen ich wir an wenn wir den weiß ich nicht ein paar mal besiegt haben dann kriegen wir das schwert ne? Boom. Okay. Ich kann sagen er wird jetzt doch ein bisschen schwierig irgendwie aber egal scheint kein überlimit oder irgendwie sowas was zu haben deswegen auch keine mystik hat ne? ja ne, warum hat er kein überlebt jeder gegner hat oder bis jetzt immer jeder posten ne? ist sehr verdächtig müssen ganz sicher noch ein paar mal gegen kämpfen. Ja, ich sehen. Ich bin in den kämpfen ich habe ihn dann sowieso in dem vierten ding sogar noch mal reinzugehen oder so ich sehe jetzt überall da am auftauchen oder so keine ahnung wo macht ja eigentlich keinen sinn Wir sind vier teleporter und da ist ja nur dieser eine ort hier also für die alle zum gleichen ort so, Zack und Zack. bist du schad 20 Treffer, so 20 treffer die keine TP, haben wir tp tp sich gerade warum man nicht ich auch viel 4, 50 Sind's ganz schön 4, wenn ich 4, halt noch ein. so vernichtend haben wir den jetzt nicht geschlagen also ja, mein gott ja keine Überlimit oder so keine mystische Art also jetzt ein bisschen über bekämpft habe oder nicht ist jetzt auch kein Unterschied bin ich für den immer so oder so geschafft ich jetzt noch Rita und weiß nicht im team gehabt hätte mehr noch einfach gewesen und schon wieder ja. stören ja voll kann auch irgendwie nichts der type keine fanzigen angriffe oder so schlägt nur mit seinen Armen um. war ein paar Angriffe noch. Ich denke mal, das sind voll viele AP, so 40.000. Wir machen ja mittlerweile so viel Schaden, ne? Oh Gott! Und weg bist du ja und Das sind eine Menge Erfahrungspunkte, Gott verdammt. Das heißt, wir leveln alle nochmal auf sehenlose Dämonen. -Klinge. Ich will nicht so hoch leveln. Oh, das bringt nichts, ich kann es nicht mal berühren. Ich versucht er zu absorbieren. Es muss meine Art Abwehrmechanismus verfügen, der uns daran hindert, es zu berühren ich werde dieser mechanismus ist mit dem Golem verbunden ist denn keine möglichkeit die verbindung zu lösen rita nicht so ohne weiteres wir müssen einen weg finden die bastia zu aktivieren und den abwehrmechanismus auszuschalten und wie sollen wir das anstellen was wenn wir die andere formeln aktivieren das schwert zieht seine kraft aus den er die formeln freigeben wenn wir dem schwert mehr kraft geben können wir es vielleicht befreien ja da liegen aufweise inaktive formeln herum Gesehen ganz abgesehen davon, dass alle gesperrten Formeln, die wir finden, vielleicht mit der Blast verbunden sind, damit geben sie uns einen Hinweis darauf, was wir von hier aus aktivieren können und was nicht. Wenn sie Formel sind, die wir gerade aktiviert haben, keine Chance. Ich schätze, all diese Formeln führen zu ähnlichen Orten. Dann müssen wir einfach nach ihnen suchen. Ist du sicher ist aber für weit bist du willst das Schwert doch den Rittern zurückgeben oder allerdings? Danke, Juri. okay nach habe ich schon sie ist immer noch scharf also pass auf okay wir leveln so weit hoch ey. ich werde den finalen Boss vollkommen in den boden treten ja wie gesagt weißt du was halber schaden um oh, da haben wir jetzt da rein vielleicht durch unsere rüstung auch noch ein bisschen runterschrauben sonst ist dann einfach zu einfach hier bin schon viel höher als ich eigentlich sein sollte noch mal halber schaden wird dann auch direkt äh, dann direkt von meiner angriffskraft abgezogen macht das jetzt einfach. da können wir so weit, dann können wir so weit äh, hochleveln, wie wir wollen. Dann können wir so weit hochleveln, wir wollen, schnell 75 oder was weiß ich. Und dann sind wir ja und da wird zählt das Ding Golem, ne? Sie jedenfalls gerade gesagt, da war um P-Angriff 1020. Ja, das das war stärker, halbwegs 30.000 Erfahrungspunkte. Alter, ich sehe gerade, in seine Werte sind identisch zu dem, wie ich warte, warum ist das Viech genauso stark? What? Ah, da müssen man noch viel öfter gegen den kämpfen der 387 390 fast bestimmt noch ein paar mal ein so, 93 prozent diese schwert tänzer klinge so muss ich jetzt echt durch die ganzen dinge ja noch mal rennen ah, na gut was sind so verteidigung eigentlich also an verteidigung an Angriffskraft soll es jetzt, jetzt hier nicht scheitern, aber da wurde jetzt alles habiert. Also ja, mal gucken, wie das abläuft. Gut, dann muss ich sagen, ich gehe raus und oh perfekt. Und ja, dann gehen wir mal schauen hier, wir weitermachen mit dieser Quest. Level ist jetzt vollkommen egal. Wir werden den finalen Boss mit halber Schaden und vielleicht etwas schlechteren ausrüstungen hier begegnen damit wir halbwegs noch eine herausforderung haben vielleicht tue ich von jenen ja die klamotten einfach ausziehen ja so, was würde passieren wenn ich dir die ausrüstung wegnehme ich glaube da mache ich sogar es wird dazu einfach ich, was soll ich denn ein bisschen dass ich hier noch so viel erfahrung kriege ich tue ja nicht mal irgendwie weil nicht darauf arbeiten irgendwie hoch zu leveln oder so es passiert einfach ich mache dann einfach ich gehe einfach ohne ausrüstung in den finalen kampf und guck mal ob ich die musik kriege also sonst wäre das zu einfach gut in dem sinne sage ich das müsste eigentlich wieder genug für ein part gewesen sein ne? also nicht warte mal dass ich mal ganz kurz nachgucken bevor ich euch hier verabschiede das sind ja da wird auf jeden fall gut dann sehe ich euch im nächsten part wieder wenn wir wahrscheinlich mit dieser quest ja weiter man uns das schwert hier dann letztendlich aneignen Lass mich rein ich kriege das auch sowieso am ende also wir machen das ja für die ritter um das den zurückzugeben dann heißt es am ende so nein ihr könnt abhalten ihr habt so viel auf euch genommen wir sagen dann so nein das können wir nicht machen und dann nehmen wir es trotzdem an ne? gut alles klar ich danke schön fürs zuschauen ich hoffe ich hat der bad gefallen wenn doch ja, bitte wieder gerne aber kommentar das würde mich sehr freuen dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss